Mein Name ist Maximilian von der Grün. Ich bin seit November 2016 an der HFC Stuttgart und zuvor habe ich Maschinenbau an der TU Darmstadt studiert. Ich arbeite an dem Forschungsprojekt Cities. Das ist ein Promotionskolleg aus zwölf Studenten in Kooperation mit der Universität Stuttgart und der Hochschule Hesslingen. Besonders toll an diesem WinniCities Projekt finde ich auch die Nachhaltigkeit. Denn es geht ja auch darum, den Strom zu erzeugen, da wo er auch verbraucht wird und dafür die Grundlage zu schaffen. Und auch die Forschung und Entwicklung dazu finde ich sehr interessant. Der Vorteil, einem Promotionskolleg zu promovieren, ist ähm, das große Netzwerk, auch seitens der Professoren, auch ähm, unter den Doktoranden unter sich. Ähm, man kann sich oft austauschen. Ähm, sind auch jeweils immer, weil sie immer auch von anderen Fachgebieten kommen, kommen auch wieder andere Ideen, an die wir jetzt vorher nicht gedacht haben, weil man ist ja schon immer so recht eingefahren auf die Schiene. Und ja, das ist schon ein großer Vorteil. In meinem Thema geht es darum, um die Strömungssimulation innerhalb von bebauten Gebieten. Da geht es darum, um die Entwicklung und die Konstruktion von Klein und kraftanlagen zu simulieren und die eventuell dann auch geeignete Positionen aufzustellen. Besonders Spaß an meinem Fachgebiet macht mir die Anwendung oder die konkrete Entwicklung dann. Man sieht ja auch dann die, das fertige Produkt oder das konstruierte Produkt dann auf den Dächern und in der realen Umgebung und das motiviert einen schon wiederum weiterzuarbeiten. Besonders toll für Promovierende ähm, finde ich das interdisziplinäre Umfeld und auch das internationale Umfeld ähm, und die beidseitige Betreuung seitens der Hochschule und der Universität und auch die Nähe zu den Professoren.